Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zur sechsten Folge Fight und leider alleine. Wie ihr es mitbekommen habt, ist in der letzten Folge leider Evi gestorben, aber unser Team hat den ersten Kill gemacht und zwar an Team Ferotic Fox. Ich habe den lieben Adrian getötet und mein Ziel ist es jetzt, die Höhle, die Evi und ich gefunden haben, wiederzufinden und zu hoffen, dass da Dias sind. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mal auf den Server in drei sonst kein Konto machen. Wir gehen einfach rauf. Ich hoffe jetzt wirklich, dass meine Internetprobleme nicht so stark sind. Lol, die Wall. Hey. Oh mein Gott, die Wall. Fuck, was mache ich jetzt? Die Welt ist... Ich bin... Ich glaube, die Welt ist richtig klein geworden. Die Welt ist richtig, richtig klein geworden. Die wollen kämpfen? Nein, niemals. Ich werde hoffen, dass die Leute da gleich vom Spawn weggehen. Aber Nessa lohnt sich nicht. Nee. Wisst ihr, ich suche jetzt eine Höhle. Aber, ey, es ist doch nicht normal, Alter. Mein Internet. sorry, ey, ist ohne Scheiß, also. Ich hoffe, dass das jetzt. das, das ist richtig schlecht. Eigentlich war Efi dort meine große Hilfe. War das aber nicht hier gewesen? Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie hier war. Wir sind doch irgendwie so einen Berg hochgelaufen. Und dann war das hier. Anscheinend ja doch nicht. Oh Gott, ich bin richtig angespannt. Ich habe jetzt auch richtig Angst, weil die, die Border ist echt klein. Die Border ist echt klein. Und ich glaube, das heißt, ich grab mich jetzt straight nach unten. Ja, ich grab mich jetzt straight nach unten und fahre mir jetzt noch Dias, weil ich habe Eisen Equip 6 Dias, dafür brauche ich welche für den Zaubertisch, das heißt 4 Dias und Schuhe lohnen sich gar nicht, deswegen ab nach unten mit mir. Ja, was anderes lohnt sich jetzt einfach für mich gar nicht und es laggt wieder. Ach oh Gott. Das Projekt ist aber bald zu Ende, ich meine, es ist, ich glaube, es sind jetzt nur noch neun Leute. Das heißt für mich auch, dass ähm, das Projekt wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Folgen schon wieder zu Ende sein wird. Ist ein sehr kurzes Projekt gewesen, schade. Ich muss kurz die Koordinaten aufmachen. Äh, gut, Höhe 40. Äh, muss ich vielleicht gleich ausblenden. Hier so für 12 runter. Äh, es ist so, ich hab so ein Kack-Equip, äh, Alter. Okay ist gekickt worden. Nächster Maid gleich auch. 21. Wo ist lohnt sich glaube ich gar nicht, weil die Koordinaten wohl doch, doch, doch, eben schon so, logischerweise doch verdecken. Und jetzt sollten wir für zwölf sein, ja. Gut, dann ich mir mal ein kleines Lager machen. Wir noch ein bisschen Gold und so. Okay, Phoenix ist es auch unten. Und erst recht eine Chest machen. Und auch ein. Ah, fuck, auch kein Obsidian mehr. Scheiße. Fuck, das ist richtig blöd. Wir haben noch kein. Äh, äh, keine Sachen mehr. Ähm. Nee. Machen wir mal ein Loch für Kobbel. Und machen wir hier mal ein bisschen was an Gold. Da wird jetzt gestrept mind. Es tut mir auch leid, dass Leute eh, heute Evi eh nicht da ist. Wir haben eigentlich gesagt, dass er vielleicht noch als ja, als Geist da sein wird. Ähm, aber ich musste heute auf jeden Fall noch aufnehmen. Und ich habe Evi eh jetzt geschrieben. Im Discord war er jetzt leider nicht mehr online. Ähm, deswegen habe ich mir einfach gedacht, komm scheiß drauf, nehme ich jetzt einfach auf. Ähm, um, und ja, okay, das ist Kohle. Ich weiß, was das sein könnte, Alter. Und ich hoffe wirklich noch ein paar Dias zu finden. Weil ohne Dias kann ich eigentlich das Projekt schon wieder vergessen, weil ohne Dias bist du einfach verloren. Ja, das ist halt das größte Problem. Aber ist auch gut, die Sache mit dem Teleportieren. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und ich brauche oh, was für Kohle. Ah ja, scheiße. Fallen wollte ich eigentlich auch noch machen. Kann ich auch vergessen. Leider. Ähm, ich glaube viele Dinge die ich noch gerne machen wollte in diesem Projekt. Aber gerne einfach schnell zu Ende. Weil zum Beispiel in Folge 1 irgendwie 20 Leute gestorben sind. Was ich sehr schade fand, Weil das, das, das mag ich irgendwie an Wara nicht. Dass alle irgendwie schon mit einem Holzwert handen gehen. Und dann irgendwie in der ersten Folge, keine Ahnung. 50% des Projektes schon ausscheiden. Das ma so macht es halt meiner Meinung nach keinen Spaß mehr. Ähm, weil das Projekt dann erst recht schnell zu Ende geht. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Projekt wie keine Ahnung, 20 Folgen mindestens dauern würde, so. Halt so wie das echte Warro. Aber dem ist anscheinend halt nicht so. Okay. Venus jetzt auch draußen. Übrigens werde ich jetzt halt wird halt in der nächsten Folge wahrscheinlich irgendwie dann auch nicht loll. Nice. In der nächsten Folge wird Efi dann wahrscheinlich auch nicht da sein, ähm, weil ich nämlich diese Folge, äh, die siebte Folge, direkt danach aufnehmen werde. Und das dann halt logischerweise heißt, warte, mach ich mir kurz mein Water Bucket, Das dann halt logischerweise heißt, dass ich ähm, dann auch ähm, danach direkt ohne Efi bin, weil ich ja halt direkt nachher aufnehme. Es sei denn, Efi schreibt mich jetzt gleich auf dem Discord an nach der Aufnahme oder hat mich schon angeschrieben und ich sehe es dann einfach gleich. Wäre natürlich cool. Ähm, So, das nehmen wir weg. Ich glaube, das Redstone brauche ich auch gleich weg. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Höhe 12 sind wir jetzt. Dann werden wir mal hier weiter. Und ich hoffe einfach, jetzt Diaz finden Redstone. Das ist gut. nee nee von Redstone immer Diamanten. Das ist heißt immer meistens. Gleich habe ich ja heute das Glück. Denn wirklich Dias! Nice! Nice! Ich glaube, nur einer. Einer. Nein, zwei, drei, vier. LOL. Nice. Nice. Nice. Nice. Geil. Okay, und Obsidian, stimmt. Obsidian abfarmen. Ist hier unten Lava? Nein. Perfekt. Gut, dann wird in der Folge der erste Zaubertisch gemacht für uns. Und dann kann ich direkt schon meine Sache verzaubern und vielleicht schon ein Sharp 2 Dia schwert machen. Oh, ich freue mich richtig. Ich glaube, ich werde auch hier unten jetzt bleiben. Und mit mein ganzes Equip machen, langsam. Den Cleanstone behalte ich mal. Warte, was soll ich jetzt weg? Komm, die Cobblestone werde ich genug bekommen. Und werde nochmal kurz... Äh, nee, das brauche ich. Da oben kurz den Weg hier zumachen. Denn man soll nicht sehen, dass ich hier war. Perfekt. Okay, richtig geil. Richtig geil. So, warte mal noch zwei Obsidian abfahren oh geil, geil, geil, geil Ob's direkt schon Dias, das ist cool vielleicht reicht es auch schon für eine Diabusplatte. ich weiß es nicht ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt Aber wie viel ich habe, sehe ich ja gegen gleich, wenn ich den Zaubertisch crafte oh, perfekt perfekt, die Folge beginnt schon mal sehr, sehr gut okay, warte mal, vier Obsidian habe ich jetzt? Vielleicht lohnt es sich dann auch noch in den Nether zu gehen, aber dafür... Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir mal... Habe ich Dirt mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Schade. So, warte, dann mache ich mir jetzt mal, äh, Papier. Leder. Zack. Zack. Es reicht für eine diabos -Platte. Perfekt. Können wir direkt schon verzaubern? Nein, das ist ja sowas. Schutz! richtig geil ein Amboss, ein Amboss könnte ich mir auch noch machen drei Stück perfekt zack, Amboss komm ich mir die nicht mehr rein okay dann äh, kann die Diabosplatte auch weg äh, so Diabusplatten können dann nein, nicht das Eisen, oh Gott ich werfe einfach ein Stack Eisen weg, das ist geil oh Gott die sind auch sehr gut dabei So gut, ich weiß Die sollte ich mich nicht anlegen, aber ich schreibe mal ganz lieb Hey Oh Gott, es wird kein Lapis gebraucht Schutz, perfekt Federfallen Nee, sorry Die wollen alle fighten Das ist kacke, ich will nicht fighten Ich will nicht zu sterben Okay, ah, feder verweise ich nicht. Verzauber jetzt noch mal kurz die anderen Schuhe. Haltbarkeit, naja, okay. Beides scheiße. Mach ich kurz noch mal neue Schuhe. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Weshalb die Levelverschwendung ist. Fuck. Schutz, perfekt. Dann kann das Labus ja eigentlich auch weggeschmissen werden. Werde ich nie wieder brauchen. Helm, Bauchschutz, Hoseschutz. Perfekt, fühlen wir das beides mal zusammen Und direkt Schutz 2, Schutz 2, richtig geil. Richtig, richtig geil. So, äh, stimmt. Warte, warte, ich hier nicht, wenn ich irgendwo Dirt finde. Hier ist Dirt. Oh, richtig gut, richtig gut. Dann mache ich mir jetzt hier eine kleine Zuckerrohrfarm unten. Äh, hier unten werde ich noch ein bisschen länger bleiben. Ich glaube nämlich nicht, dass so schnell jemand sterben wird und ich, glaub, ich werde gleich wieder gekickt. Fuck off. Äh, so. haben wir hier mal ein bisschen und dann machen wir jetzt hier eine kleine Sugarcane-Farm weil mit drei Zuckerrohr werde ich nicht viel reißen können und ich werde wieder gekickt, glaube ich ach dieses Internet hier, ey ohne Scheiß, Leute, gönnt euch niemals Vodafone der größte Dreck, was Internet angeht das ist 1 und 1 besser wie viele Minuten habe ich eigentlich noch? Zwei Tee, 4 Minuten, Okay, brauche ich hier noch schnell eine Zuckerrohrfarm. und ja so, machen wir direkt einfach mal hier so in den Boden rein. Das muss ja nicht allzu groß sein. So. Also hier muss ich nicht, Labis brauche ich nicht. Wird doch für Level erst gebrauchen. Ich bin gar keine Level, lol. Okay. Wusste ich nicht. Okay, ich hoffe, das wächst jetzt schnell. In der Zeit grabe ich weiter nach Dias schnell weiter. Denn ich habe die Hoffnung, ein dia chest habe ich jetzt schon mal verzaubert auch. Das ist mega, mega geil. Ich bin richtig froh. Ja, und dann geht die Freude direkt wieder weg, wenn ich dieses Internet viel wieder merke. Redstone, okay, weil Dias hatte ich jetzt hier schon in dem Chunk. Ich glaube in einem Chunk jetzt immer nur eine Diarquelle, so wie ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher. halt nicht, wo der Chunk hier endet. Deswegen gehe ich einfach mal hier weitermachen. Einfach mal in alle Richtungen ein bisschen graben hier. Ah, nein, nein, komm, einfach, einfach weiter strip mine. Einfach weiter strip mine. So. Und ich alle ah, nicht hier, sondern in die Richtung. Weil in der Richtung ist. Hier gehe ich jetzt so der Border entlang vorteilhaft äh, nein, aber ich sollte wieder Fackeln setzen und was ich auch noch dringend machen muss mein Schwert, mein Schwert, das ist ganz ganz wichtig, scheiße, komplett vergessen mach ich so ein bisschen Redstone Baby, hey, kommst du Papa? ey, wenn ich jetzt auf die einen da irgendwie Haltbarkeit oder so bekomme dann dann heulich das ist richtig, die 17 7 verzauberung sind größter Dreck Internet. Spiel mit! Schärfe Schärfe läuft perfekt. Perfekt. Schärfe 2 d Schwert ist richtig gut. Muss ich schnell noch weiter auf Redstone hoffen. Oh, hier war doch irgendwo noch Redstone. Ja, hier. Ich glaube, das kostet jetzt 4 Level, weil beides gibt ist oder 6 Level vielleicht sogar. Ja, das könnte schwer werden. Leute, dafür sollte ich dann wirklich auch noch in den Nether. Es droppt kein Redstone, so. komm join da so wenig Level raus? Zwei Levels, bringt mir nix. Bringt mir so nie, gar nichts. Hallo. Alter. Leute, es tut mir wirklich leid, dass diese Folgen so laggen. Ich weiß selber nicht, also... Vor der Woche war alles noch chillig. Und jetzt ist irgendwie... So kurz vor Fight-Beginn hat es einfach angefangen richtig fett zu laggen. Aber ich muss ehrlich sagen wir haben es letzte Folge mit Evie angesprochen ähm, ich blende schon mal einen Screenshot ein das ist die Errorliste ähm, das kann man bei, äh, auf, äh, bei den Minecraft Launcher einstellen ähm, und dann werden dir die Errors der Version angezeigt das, das kannst du mit jeder Version machen das habe ich jetzt mal mit Fight-Line gemacht Habe das mal so mit Levimon verglichen. Disconnected from Server, halt die Fresse. Das habe ich mit allem mal so gemacht, mit dem, ähm, mit dem Labimod-Client, mit normalen Vanilla, nur mit Optifine und so weiter und das ist, ich, da, bei Labimod habe ich glaube ich ein Error und bei, äh, Vanilla oder normalem Optifine habe ich auch ein oder bis gar kein Error und hier habe ich keine Ahnung irgendwie jetzt gerade 10 Errors gehabt oder so, ähm, und... Ja, es ist verhältnisweise einfach, das ist Bullshit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, da hätte ich lieber auch mit einer normalen Version gespielt, die sie uns gegeben hätten, so vorge vorgegeben hätten. Aber so finde ich das jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Weil auch alleine als ich auch in Levy Mod und so gespielt habe, hatte ich gar keine Lags gehabt. Oder auch in normalen Minecraft. Das ist irgendwie hauptsächlich nur im Fight Launcher, habe also ich, diese Lags und das ist das ist einfach nicht spaßig ja wieder gekickt worden ey es macht keinen spaß so nein ich habe doch vorhin schon als ich am Anf als die ging sind haben die mich gefragt ich habe nein gesagt ich möchte nicht fighten mann ich habe scheiße equip jetzt ist es zwar besser geworden aber trotzdem Oh, ich werde gleich gekickt. Äh, dann nehmen wir direkt mal gleich die zweite Folge auf. Und ich bin wieder hier. Ist was gewachsen? Noch nicht. Egal. Aufnahme ist, auch gebraucht. So, Leute. Das war's dann mit der Folge Fight. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch in die Videobeschreibung. Da ist dann auch zum Beispiel der DBE eh noch verlinkt, weil er immer noch mein Teampartner ist. Auch wenn er tot ist. Und ja, das war's von mir. Und ich sage, ciao.